Hey Leute, willkommen zurück zu Call of Duty World War 2, nicht mal im Sorry. Ich habe nachgeschaut. Okay, mein Mikro ein bisschen nah. So. Ich habe nachgeschaut. Es gibt insgesamt zwölf Kapitel. Wir können hier nicht halt durchskippen, damit wir nicht schon sehen, wo wir am Ende hinkommen. Wahrscheinlich überall noch. Macht Sinn, ist cool. Aber wir legen los mit August Befreiung. 1944. Das ist soweit. Wir befreien Paris. Die 2. französische Panzerdivision und die vierte US-Infanteriedivision treffen bei Dämmerung ein. Heute Nacht geht es los. Das mit dem Zug ist jetzt eine Woche her. Unser Platon ist mitten in Paris und unterstützt die Resistance. Rousseau und Crowley planen, die Besatzungsmacht zu sabotieren. Es gilt, sie im Kern zu treffen. Wir haben Dokumente aus dem Zug erbeutet. Rousseau und ich infiltrieren als Nazi-Offiziere getarnt die Garnison. Hier lang, Gentlemen. Die Garnison untersteht SS- und Polizeiführer Heinrich. Als er mich nicht fand, ergriff er meine Eltern. Dann mein Mann. Und schließlich meinen Sohn. Heute Nacht wird jeder Verlust. Alles, wofür wir kämpfen, Sinn bekommen. Heute Nacht befreien wir unsere Stadt. Die Garnison. Unser Kontakt dort versorgt uns mit Sprengsätzen. Und wenn wir die Tore sprengen, ist das ihr Signal für den Vormarsch. Wir zählen auf Sie. Okay, Männer. Legen wir los. Die Deutschen werden es uns nicht leicht machen. <lacht> wenn wir jemanden wie Pearson überleben, überleben wir alles. Ich war an seiner Seite in Kasserin. Wenige sind so mutig. Es ist bald vorbei, Mesami. Aber zuerst betreten wir den Wolfsbau. Wir sehen uns da. Kontrollpunkt. Dieser Albtraum ist bald vorbei. Wenn man sie anspricht, muss ihre Geschichte wasserdicht sein. Gehen wir es noch mal durch. Sie sind Gerda Schneider, Militärattaché. Herr Spiegel vom Geheimdienst hat Sie geschickt zur Planung von Heinrichs Evakuierung nach Berlin. Sehen Sie sich alles in Ruhe an. Ich bin eine Frau, okay. Oh, ich sehe sehr männlich aus, glaube ich. Einfach nur. Oder? Oder? So besorgt, Mensch. Oh, nee. Das ist mein Job. Ich warte außerhalb der Garnison auf den Abschluss der Operation. Wer hat sie geschickt? Herr Spiegel. Gut. Ganz egal, was passiert. Sobald der Tausch abgeschlossen ist, dürfen Sie die Aktentasche nicht mehr aus der Hand legen. Ich bin so weit gekommen. Jetzt werde ich es ganz sicher auch beenden. Guck, nochmal kurz. Ich hab da zu viel übersprungen. Nein! Ach, wieso drücke ich da? Mach nochmal auf. Reisepapier für. Oh, es hat sich gerade geändert. Warte mal kurz, da hat sich was geändert. Hans Maul. Für Polizei. Ah, die haben das für weggenommen einfach. Okay. Ja, okay. Bitte sehr. Ich habe Sie hier noch nie gesehen. Was ist der Grund Ihres Besuchs? Ich habe Reisedokumente für Polizeiführer Heinrich. Ich wurde darüber nicht informiert. Aber Ihre Papiere scheinen in Ordnung zu sein. Gehen Sie weiter, Fräulein Schneider. Vergessen. Ihr Kontaktmann heißt Fischer. Er trägt eine graue Offiziersuniform. Wie lautet das Passwort? Berlin. Viel Glück. <lacht> okay. Ah, der ist von Ihnen infiltriert, deswegen Berlin ist so, damit er weiß, wer ich bin. Ah oh, ne, das loopt, das ist doof. Das ist doof, dass das loopt. Okay, wir haben ganz viele Hintergrundgeräusche, da hockt jemand. Das war ein Kontaktmann wahrscheinlich. Halt! Kein Zutritt! Zeigen Sie mir Ihre Papiere. Ihre Papiere, Fräulein. Sofort. Will ich? Ja. Ah, nee. Hier sind Sie. Das Treppenhaus ist gesperrt und Sie haben keine Freigabe. Wie lautet Ihr Nachname? Ich heiße Schneider. Na gut, gehen Sie zurück in diese Richtung. Offenbar können Sie keine Anweisungen befolgen. Sprechen wir doch mal mit Ihrem Vorgesetzten. Oh, scheiße. Ich wollte es provozieren, tut mir leid. Na gut. Ach so. Memorandum mit sofortiger Wirkung sind folgende Bereiche für Zivilisten gesperrt. <lacht> Sämtliche Kellerräume. Nordflügel, Westflügel. Na du. Entschuldigen Sie bitte. Ah, brauchen Sie irgendwas? Irgendwer hat mir vom Herbstlied erzählt. Wissen Sie, was das ist? Das ist ein Gedicht, das die Resistance verwendet. Davon zu sprechen kann Ärger geben. Zeigen Sie mal Ihre Papiere. Tut mir leid, aber das wusste ich nicht. Bitte sehr. Schon gut. Aber wir müssen vorsichtig sein. Zu wem wollen Sie? Ich habe Befehle für Polizeiführer Heinrich. Ja, hier steht es. Reisedokumente. Sie finden Herrn Heinrich in seinem Büro im zweiten Stock. Ich soll mich bei Oberst Fischer melden. Sind Sie das? Nein, Herr Fischer spielt wahrscheinlich mit den Soldaten im Kellergarten. Vielen Dank. Gern geschehen. Ah. Okay, das finde ich verdammt cool. Ich muss ja, also ganz ehrlich. Black Ops 4 hat Star Wars like gemacht und das hier ist einfach mal Das ist nicht nur CoD. Zufälligerweise Verlains Gedicht, das Herbstlied. Das war eine seltsame Frage. Ein Gedicht hat nichts mit ihren Pflichten zu tun. Zeigen Sie mal Ihre Papiere her. Tut mir leid, ich wollte nur ein wenig quatschen. Hier sind Sie. Die von alle über meine Papiere sehen. Richtig also dumme Typen. Voll Schneider. Woher stammen Sie? Fuck. Berlin? Berlin? Ich bin in Berlin aufgewachsen. Papiere sagen etwas anderes. ist eine komische Frage über ein Gedicht. Fuck. Was ist das? Kommen Sie mit, das klären wir. Okay, das habe ich verkackt. Hamburg, Hamburg, okay. Ähm. Keller. Irgendwo muss ich den Keller finden. Das ist okay. Okay. Also Hamburg bin ich. Ich will halt die Infos kriegen, deswegen gebe ich halt auch nochmal das Cold Word ja, durch immer.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 An der Elbe ist es im Frühjahr wirklich schön. Halten Sie sich in Zukunft an Ihre Aufgaben. Ein anderer wäre vielleicht weniger verständnisvoll. Ich versuche den Eingang zum Keller zu finden. Ich muss Oberst Fischer sprechen. Normalerweise können Sie jedes der Treppenhäuser nehmen. Aber der Keller ist zurzeit für Hilfskräfte gesperrt. Einen schönen Abend noch. Gleich was. Okay, also muss ich irgendwas anders kriegen. Baumann. Oberst Baumann. Sag ich dir nicht. Na du? Normalerweise können sie jede Treppe nehmen. Hey entsprechende Freigabe gesperrt. Hey, fuck you. Interesting, jetzt habe ich den Schlüssel geklaut. Okay, das ist cool. Der erste was? Warte mal, da steht ja nur, dass ich Wohnsitz Hamburg habe, nicht wo ich aufgewachsen bin. Das ist schon ein Unterschied, daher. Aufgewachsen in Berlin, wohnhaft in Hamburg, würde gehen. Und es fehlen Sachen. Okay. Oh. Na du Kacknase. Können Sie mir helfen? Ja, was gibt es? Aber es muss doch auch ein paar anständige Französinnen geben, die verstanden haben, dass wir gewonnen haben. Haben Sie von dem Herbst? gehört? <lacht> Junge Dame, ich habe keine Geduld mit Leuten, die meine Zeit verplempern. Zeigen Sie Ihre Papiere, damit ich Sie Ihrem Vorgesetzten melden kann. Tut mir leid, ich wollte Sie nicht beleidigen. Wieso sind Sie hergekommen? Ich habe Reisedokumente für den Polizeiführer. Verstehe. Ich werde Ihnen berichten, wie unverschämt Sie waren. Macht das, du Kackpratze. Entschuldigen Sie die Störung. Sind Sie Oberst Fischer? Nein, Fischer ist im anderen Zimmer. Ich werde dann jetzt gehen. Hm. ja. Arschloch. Ah, Fischer ist im anderen Zimmer. Alright. Entschuldigen Sie bitte die Störung, mein Herr. Wie kann ich Ihnen helfen? Haben Sie die Werke Verlens gelesen? Ja, das Herbstlied mag ich besonders gerne. Es ist auch eines meiner Lieblingsgedichte. Bitte, hier entlang, Fräulein. Okay. Fick dich. Ha. Sind Sie bereit für den Austausch? Nein, wir sind früh dran. Und ich muss zu einer Besprechung. Ich transportiere die Sprengsätze in einer Tasche, wie Sie sie haben. Wir führen den Austausch im Planungszentrum durch. Gehen Sie voraus. Nein, ich werde beobachtet. Nutzen Sie Ihre Tarnung, um in Heinrichs Büro im zweiten Stock zu kommen. Von da gelangen Sie an den Kontrollpunkten vorbei in den Nordflügel. Man darf uns nicht zusammen sehen. Wir treffen uns im Planungszentrum. Oh, eine Infiltrationsmission. Oh, das finde ich voll interessant. Das ist so cool, dass COD sowas jetzt macht. Ich sag's immer wieder, aber COD ist gut. Ich weiß nicht, ich habe so viel weniger erwartet. Immer. Also auch schon als ich angefangen habe mit der Reihe, dachte ich mir, boah, sicher nicht. Guten Abend. Ah, es kann echt gut. Ich habe Reisedokumente für Herrn Heinrich. Ist er da? Nein, er ist momentan in einer wichtigen Besprechung. Sie können gerne in seinem Büro warten, er kommt gleich zurück. Ja, ah, diese wichtige Besprechung, so, so. Karl Fischer, Walter Gerber, okay, Sie sind verdächtig. Oh. Ich habe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen. Ich bin Gerda Schneider. Ich komme aus Berlin, um Ihnen Ihre Reisepapiere zu bringen. Schneider, so viel Schönheit ist durchaus eine willkommene Abwechslung für meine. Oh, wie nett. Wenn Sie so weit wären, würde ich Ihnen dann Ihre Reisepapiere zeigen. Dazu kommen wir schon noch. Vielen Dank. Danken Sie ich mag den nicht. Selten darf ich so reizenden Besuch hier bei mir empfangen. Lassen Sie uns doch noch ein paar freundliche Worte wechseln. Bitte. Nehmen Sie doch Platz. Sehr schön. Ah ah. Ich darf nicht trinken. Herr Gruber hat Sie geschickt, um meine Abreise zu arrangieren. Ich fühle mich geschwächt. Das war Kommandant Spiegel. Sehr gut. Wirklich. genug sein. Sie sehen so ernst aus. Trinken wir! Auf meine Rückkehr ins Vaterland! Die Franzosen verdienen einander. Aber mein Gott! Wie werde ich diese Küche vermissen? Wie der Atolan, dieser delikate Singvogel. Die Augen rausgerupft, frisst er unentwegt. Dann ertränkt man ihn in Ammaniac. Ich weiß nicht, was ich mehr genieße. Den Geschmack des zarten Fleisches. Oder den Anblick, wie er qualvoll ertrinkt. Aber Ich dachte mir schon, da kann was nicht stimmen. Kommt die rein, wenn ich zu lange warte? Geh okay, mal lieber. Ich finde nur gucken. Ich dachte schon, es fängt wieder von vorne an, aber nein. Ich will nur wissen, ob sie endlich reinkommen. Ah, das habe ich schon gelesen. Ach, ist abgeschlossen. Deswegen kommen sie nicht rein. Ach so. Ja, dann. Das ist voll cool gemacht. Entschuldigung wegen der Zeit, aber das ist cool. Ja, ich gehe. Lang genug geschaut. Sowas mag ich halt fast lieber als einfach nur rumgeballern. Und das mag ich halt an, CO an COD gerade echt gerne, dass sie das machen. Die alten Teile war auch cool storymäßig, aber das hier ist gerade eine coole Sache. Oh, ich hab Blut an den Händen. Ich muss aufpassen. Steht sie, okay. Schnappt den Spion! Was hat das zu bedeuten? Es fällt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Ich glaube, -oh. jemand wurde umgebracht. Egal! Zeigen Sie alle Ihre Papiere vor! In der nächsten Stunde aus. Der französische Widerstand hat seine nächtlichen Überfälle verstärkt. Okay, wir werden hart verdächtigt. Papiere. Na ja, hier. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu einer wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche sofort. Ach so, Crowley, genau. You know. Enttäuschen mich nie. Wir sind aufgeflogen. Wir sind jetzt alle alarmiert. Scheiße. Unseren Kontaktmann. Hat der Austausch geklappt? Ja, ich habe die Sprengsätze. Dann haben wir eine Mission. Wir treffen uns im Hof, sobald die Sprengsätze passiert sind. Yeah, Assassin's Creed. Ist niemandem aufgefallen, dass ich eine Pistole mitschleppe? Okay. Kein Sehen tötet mich. Einfach weil es kein, wollte ich es noch nehmen. <lacht> okay, wie muss ich das machen? Okay, da fällt da niemandem auf, das ist gut. Sicherheitshalber. Okay, ich muss kurz warten wegen den Scheinwerfern. Ich da wieder hoch, gar nicht. Ah doch so. Eigentlich wollte ich genau den holen da oben. Okay. I so. Es wird Probleme geben, aber da, okay. Ah, ich wäre einfach hier reingekommen, okay. Ne, finde ich gut. Okay, aber mal schauen, ob die mich finden hier drunter. Ja, sie finden mich. Oh, das ist aber cool. Ja, das wird jetzt ein... Einmal durchrushen. Oder auch nicht. Muss ich den umbringen? Ja, aber ich muss da aufpassen. Ah, der hat die Leiche gesehen, deswegen. Ich muss es trotzdem machen. Nur noch eine. Die wissen ja nicht, wo ich bin eigentlich. Also magische wissen sie es natürlich doch, aber... Okay, bis jetzt sieht's halbwegs sicher aus. Da rein, da rein, da rein, da rein. Ich, ich will das einfach... ...sauber erledigen. Okay, die gehören zu mir. Du nicht. fuck okay aber es war ein guter ansatz wir kommen also gut durch so Nur noch eine. okay da kommt auf jeden fall gucken muss es machen, mein Gott. Kurz warten. Die suchen mich, ja. weiß. Tut mir so leid, aber naja. Okay, die gehören aber zu mir hier. Das ist gut. Du, irgendwas stimmt nicht. Wir sollten gehen. Tolles Signal. Hat fast keiner gemerkt. Nice. Das war aber auch cool jetzt gerade. Ging zwar eine halbe Stunde, nur, aber ganz interessant. Sass, man. Das war sass. <lacht> Ich spiele auch gerne Among Us, aber dass man alles zu diesem Meme machen muss, finde ich so unnötig. Oh, wie diese Schüsse klingen. <lacht> Der sieht geil aus. Ist halt so gar nicht meins. Also Among Us schon, aber die, die ganzen Memes dazu nicht. Und alles als cringe bezeichnet werden muss auch nicht. Mal so. Schwack. Ich darf nicht zu diesem Auto. Meistens die Molotovs? Das habe ich eigentlich nur eine Naja. Die ist am Anfang in Zombie-Modus, immer ganz cool, aber sonst nicht. Ah, ich hätte hier unten durchgekannt. Voll geil, also ganz ehrlich. Dieses Ganze ist nicht linear. Man hat so viele Optionen offen, was man machen kann, wie man es machen kann. Es ist nicht linear, es ist nicht nur also so ein monotones Ding. Dieses Spiel macht sehr vieles sehr gut. Auch dass man nicht einer dieser ultra starken Supermänner ist. Klar, wir müssen bis zum Schluss überleben, was ja auch logisch ist. Wir sind ja nicht irgendwie dieses coole Stück, das alles bewältigen kann. Vorwärts. Nein, haup. Okay, Kontrollpunkt erreicht. Los. Los, los, los. Ich renne einfach mit den anderen. Ich wollte gucken, was für... Ihr seht es, wenn ich auf die... ...auf mein Ding drücke, weil dann der Bildschirm so schwarz wird. Aha. So wie jetzt. Seht so, jetzt ist es wieder farbig. Und sobald ich drücke, wird es halt so hell und ausgegraut. Und dann wisst ihr, ich habe wieder mein... ...Mittelding gedrückt. Guck mal, das sind wir. Nein, das waren wir nicht vier. Der keine roten Nägel. Ah, <lacht> oh, unerwartet. ihn töten. Ah, jetzt... Eine Shotgun. Eine Kampfflinte. Ach so, okay. Die ist super. Wirklich. Reichskreuz. Wir dürften, man darf ja keine Nazi-Kreuze zeigen und so. Okay, ich sehe den K-Sinn von dieser Flinte. Okay, ich muss nur weiter wegbleiben, dann kann ich die tatsächlich auch ähm, aufnehmen. Ich glaube, ich war vorhin einfach zu nah. Ich sehe es. So. hat keine Verzögerung. Es war zu nah an dem Fall. Ich dachte, vielleicht muss ich ein bisschen vorne dran ziehen, um gut zu sein. Wie das halt so manchmal ist, wenn sie rennen, ne? Oh oh. Ich weiß nicht, wo er ist. Ah, da. mal, ich kann doch drauf schießen, dann ist es wieder... Eine... Ah, geht nicht, okay. Na. Okay, die Köpfe explodieren, aber es ist einfach so eine rote Masse. Molotov. Welches Geschütz soll ich ausschalten? Okay, ich komme gar nicht mehr raus. Ah, da, da, da. War das der? Okay, das war das Script. Ich wollte nämlich gerade den Molotov runterwerfen. Das klingt einfach sehr ungesund. schlecht für im Rennen ne? ich brauche noch eine Waffe Sicherheitshalber vielleicht so oder auch nicht okay dann eben nicht Champagner und Kaviar für uns. Hey Daniels, ob gut aussehende GIs immer noch gefragt sind? Tut mir leid, das sollte dich nur aufhalten. War ja klar. Stadt des Lichts. Ich finde, das sollten wir feiern, was Crowley? Jetzt gibt es kein Zurück. Paris ist wieder französisch. Das hier ist noch nicht vorbei. Der Krieg dauert an. Mann, Pearson, Spielverderber. Das ist Hölles Job. Ich werde nie vergessen, wie wir die Garnison eingenommen und Paris befreit haben. Ich könnte fast schwören, dass Pearson gelächelt hat. Der Triumph wird uns bis an den Rhein tragen. Oh yeah. Boah, das war zu cooles Kapitel. Befreiung. Und wir reisen einmal quer durch. Durch zwei Ländergrenzen, so wie es aussieht. Drei sogar, je nachdem. Wenn man die Niederlande noch oben dazu zählt. So jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Kapitel 6 von 12. Wir sind in Aachen. Die Krautfresser kämpfen wie die Teufel, denn die Alliierten sind zum ersten Mal in eine ihrer Städte eingefallen. <lacht> Aber nicht zum letzten. August 1900, seit einem Mond... wollte nur gucken, ich habe hier eine Heldentat ausgeführt. okay. Oktober. Wir Aachen. Legen wir los. Die Auf die nach Aachen. Reihung von Paris uns schneller wieder heim. Aber der Ärger fängt gerade erst an. Die Cinematics die sehen noch ein bisschen besser aus. Aachen. Die Krautfresser halten aus gutem Grund daran fest... Wir bohren ein Loch durch ihre Westgrenze. Davis schickt uns nach vorn, Block für Block, Haus für Haus. Er nennt es alle Ausschalten. Turner und Pearson sind sich uneins, seit wir hier sind. Der Stress belastet uns alle. Zeit für mehr Blut und Kämpfe. Wenn ich den Befehl gebe, ist das die verdammte Mission! Hey, machen Sie voran. Wir müssen bei Einbruch der Nacht da sein. Hey, der Lack hier rum. Das von deiner Frau. Du sollst meine Sachen doch in Ruhe lassen. Welcher Trottel lässt einen Liebesbrief ungeöffnet? Äh, das ist vielleicht ein Abschiedsbrief. Lies die Anschrift. Sie schreibt Daniels, nicht Red. Ohne Grund ist niemand so förmlich. Ich sag's ungern. Ich glaube, sie macht Schluss. Aber hey, vielleicht ist das Schrödingers Brief. Weißt du, solange er zu ist, gehört sie noch dir. Das das Was? Stimmt mit Ihnen. Ihnen. Das hört sofort auf! Wir greifen das Stadttheater um 037 an. Jeder stößt mal an sein Limit. Einfach jeder. So oder so. Ich muss dran glauben, dass du mich noch liebst, wenn ich das durchstehen soll. Daniels! Daniel! Ich hab dich! Die Köpfe runter! Gottverdammt! Wir schlagen sie und sie stehen wieder auf! Wir können den Platz nicht mehr lange halten! Die Artillerie ist auf dem Weg! Maximal 10 Minuten, sagen Sie! Können noch 10 Stunden sein! Lieutenant, wir brauchen Supportpanzerunterstützung! Panzer schützen unsere Frontlinie. Ich muss nachdenken! verdammt! Wir haben keine Zeit zum Senden! Lieutenant, Daniel! Sie unter Yellow gehen mit Pearson für die Anforderung! Bewegung! Alles klar, das Feuer! Hier. Daniels, oh ja. Yeah. Ja, es ist... Die Cinematics sehen ein bisschen besser aus, aber nicht extrem viel besser. Also, es ist schon gut. Ist mir vorhin aufgefangen gerade. Oh, jetzt ist der White, 27 7 ein Villain! Werden geschossen! Erbitten sofort Unterstützung auf Linie 2! Over! Verstanden! Aber das lässt unsere Flanke ungeschützt Ende! Bewegen Sie trotzdem schnellstens Ihre Arsche her! Verstanden! Arbeit dran! Pérez kommt mir bekannt vor. Überfallen Sie sich! Diese Paks reißen uns in Stücke! Over und out! Ist Pérez nicht auch in Black Ops dabei gewesen? Herr, Herr Männer! Wir begeben uns zum Stadttheater! Das erste Platoon braucht uns! Feindpositionen unbekannt! Letzen oh. zu Funkgerät und Sprechanlage! Funkgerät eingeschaltet! Rapsen, Wir drehen nach rechts und fahren zum Theater! Alles klar! Verstanden, Pérez! Abrams! Cool! Sie warten hier mit dem zweiten Partout und decken die Flanke bis wir zurück sind. Bestätigen. Verstanden, Perez! Lachsam bleiben. Und auf die Infanterie in den Fenstern achten. Okay, Rams. Bewegung! Bleiben auf! Geschockt geladen! Wir haben einen Sherman-Panzer. Wir können nichts ändern. kann die oh. wir kommen ja schon okay das ist schon cool Domino Day! Das habe ich vorhin gesucht. Da ist keiner da muss einer sein da oben mir schon oh, die Sicht ist echt Kacke Okay, ich dachte schon, weil er schreit Panzer, Panzer, aber das ist unser. Ich einfach diese Ecke haben, bevor da irgendwas steht. Okay, die, die Zerstörung ist echt geil. Ja, doch da, okay. Kann ich sein. Oh. Oh, ich wollte rückwärts fahren klappt nicht, gib Gas. Ja, ich habe ihn gesehen, chill. Oh, ich sehe ihn. Okay. Klettern? Hören Sie Der ist tot. Achso, er hat uns ein bisschen geheilt. Geil. Okay, das war ein cooler Panzerkampf gerade. ja ich merk's. German ist böse Wo ist er? Ist er uns nach? Und weg Und weg Ich wusste Ich will zuerst den anderen loswerden, bevor ich auf die Sherman gehe. Äh, wir haben den Sherman, Entschuldigung. Den anderen. Tiger, genau. Wir haben ja, Der Sherman. Tiefen, um? Ich hoffe nicht. Ich schon. Okay, das war mir gut... Äh das war mir eigentlich schon wichtig, dass ich zwei treffe, da direkt. Okay. Oh. Tut mir leid. Okay, wir haben schon wieder mega viel Leben bekommen. Ich glaube es auch nicht. Ja. Boah, das ist echt schwer gerade. Ich hab viel R1 viel blöder. Auf, Panzer zerstört. Sich. Ausschalten. Panzer ausschalten. Ah, da unten. Das ob der nicht trifft. Ich sehe nichts. Wir sollten sicher sein. Das waren alle. Villa an Bergwood White 27. Platz gesichert. Wiederhole. Platz gesichert. Wir danken für die Hilfe, Sir. Dergwood White Ende. Gut, Perez hält die Stellung am Theater und deckt unsere Flanke. Wir müssen ohne Panzerunterstützung zum Hotel Allendorf vorrücken. Bewegung! Okay, dann mal los. Das Hotel ist seit Wochen eine Nazi-Festung. Wir müssen es einnehmen, um die Stadt zu erobern. Das wäre viel einfacher, wenn wir ein paar Panzer hätten. Perez muss die Position halten. Haben wir doch. Wir sind hier die Speerspitze Private. Achso. Guck mal, das waren wir. Im Auge behalten, was stimmt nicht? Das ist zu ruhig. Wach bleiben, ruhig bleiben, Deckung suchen. So wirklich auffällig ruhig. Das war's. Halt durch, Kumpel. Cool, ah, das reicht schon. Wir können jedenfalls nicht zurück auf die Straße. Die Lauer sieht instabil aus. Josasmin. Okay? Rüber damit! Mach ich. Zurück. Na, ich behaupte meine Waffe. 948 ist ganz gut. Ich brauche den Signalrauch, Aiello! Komm schon! Wir warten. Los! Was sehen Sie? Der Himmel ist durch. Unsere Bomber sind wohl fertig. Machen Sie Sightseeing private? Was schaffen Sie denn da an? Ich sehe das Hotel. Keine Truppen auf dem Balkon. Ich sehe auch sonst nirgends irgendwen. Sie sind bestimmt drin. Sie werden sich verschanzt haben. Sie setzen alles auf diesen Ort. Dann sollten wir ohne allzu viel Widerstand herankommen können. Aber wenn wir zum Hotel kommen, müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Wir müssen erst das Wohnhaus einnehmen. Könnte voller Deutscher sein. Wir durchsuchen es, um uns abzusichern. Dann weiter zum Hotel. Aufstellen! Daniels, Schuschmann, gehen Sie vor. Los jetzt! Ja, kann sein, dass die auf uns warten. Wachsam bleiben! In diesen Wohnungen könnten überall Deutsche. Mehr so, Munition, gesagt, in Daniels! Zwei Nicht jetzt. Bereit, wenn du es bist! Ah, der Granaten für mich. Brauche ich nicht. Und wir beenden die Folge jetzt. Wir sind auf über einer Stunde, habe ich gerade gesehen. Also würde ich sagen, wir machen nächstes Mal weiter. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Cheerio!